Na, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Oxygen Not Included. Äh, in Oxygen Not Included werden wir Experimente machen ab sofort. Äh, ich probiere, ich probiere ernsthaft täglich ein Experiment rauszuhauen. Ich kann euch nicht versprechen, dass es klappen wird. Ich bin jetzt schon einen Tag hinterher und deswegen wird es heute zwei geben. Ähm, na, in Oxygen Not Included ist man auf einem, auf einem fremden Planeten oder Arthriden abgestürzt und man muss sich dort seine Basis aufbauen um zu überleben und alles industriell fertigen zu können und so hat eine Zivilisation auf dem Arthriden aufgebaut. Ja. In den Experimenten würde es dann darum gehen zum Beispiel, ähm, dass wir gewisse Sachen, die schwierig zu erreichen sind, Perfektionieren werden ähm, Sodass Leute, die neu ins Spiel einsteigen können, direkt eine Idee haben, wie die es am Besten machen kann. So, das machen wir vor Form eines So Leute, ich habe jetzt erstmal einen Planeten outlook äh, auf den wir landen werden Und das erste Thema, das, Thema wird es sein Unendliche Sauerstoffversorgung Die niemand ausfällt, also natürlich außer wenn der Strom weg ist, ähm, Die immer funktioniert, dass also euch nicht irgendwann der Sauerstoff ausgeht Das ist das erste Thema So Leute, das hier ist meine Basis. Ich werde euch jetzt einmal erklären, wie das hier funktioniert. Also diese Basis, also das wird, äh, die habe ich jetzt erstmal fern abgebaut von da, wo ich mal was bauen würde. Ähm, ihr könnt die überall beliebig bauen. Das einzige, was ihr dafür braucht, ist natürlich die Materialien ähm, und ein Geysier. Das heißt, ihr müsst das an, an einem Ort von einem Geisier machen. Und zwar äh, von einem Dampfgeysier oder Wassergeysier. Ich habe jetzt hier einen Kaltdampfgeisier. Also dieser Dampfgeisier, der, also der, äh, der Dampf kühlt ab, da kommt Wasser raus. So. Das Wasser wird jetzt hier weggepumpt und das werde ich euch einmal zeigen. So. Das Wasser wird von der Wasserpumpe hier rausgepumpt und in Elektrolysegeräte reingepumpt. Elektrolysegeräte, die machen jetzt ganz einfach das, ähm, teilen, in Hilfe von elektrischer Energie teilen die Ding, äh, das wasser in Sauerstoff und Wasserstoff auf. Was dann diese Pumpe aufnimmt. Und die Pumpe also einfach einfach ein Filter rein. Der Filter hier, der, der holt das Sauerstoff raus. Und der Filter hier der holt Wasserstoff raus. Alles andere, was wir nicht brauchen, wird rausgeschossen. Brauchen wir nicht. Einfach so einen leeren Raum, wo wir über kommen. Ja. Und um da Ganze zu starten, weil du brauchst ja immer einen Anfangsstrom, damit du beginnen kannst, habe ich einfach kurz dieses Ding hier hingebaut. Und jetzt könnten äh, ja jetzt könnten hier so viele Menschen überleben. Also jetzt von Sauerstoff werden. Ja? Mhm. So und das ganze funktioniert immer. Das ganze System funktioniert zu jeder Zeit. So, worauf ihr achten müsst bei diesem System, ist äh, eine Sache auch nicht wundern, dass hier sind ähm, Bunkertüren. Die Bunkertüren sind einfach super, die unzerstörbar und äh, sind einfach am besten zum Schutz. So, denn gefährlich hier dran ist die Hitze. Elektrolyse und die Dampfgeiziere machen extrem viel Hitze. Deswegen auch alles mit isolierten Steinen. Einmal um alles von außen abzuschirmen und um halt einfach die Wärme nicht zu verbreiten. Ich habe jetzt einmal das hier abgerissen und zwei äh, Sachen auf die achten wird ähm, einmal ganz wichtig ist die Hitze. Die Hitze kann euch alles ruinieren. Ja? Sorgt also dafür, dass ihr auf jeden Fall ein kalten Gebiet baut. Weil ihr seht, das heizt eure Basis richtig richtig auf. Und das äh, verteilt ihr natürlich auch auf die ganze Basis. So, deswegen ist es wichtig, dass ihr in einem kühlen Gebiet baut, damit sich das noch einigermaßen ausgleichen kann. dass ihr die Möglichkeit habt, von außen in die Kälte reinzuholen. Genau. das heißt wenn es jetzt zu warm werden würde dann könnte ich einfach ähm, die Luft von außen reinpumpen um die Kälte hier reinzukriegen ja, da kann man wir nicht rum weil es ja nur die Rede von äh, automatisch Sauerstoff und wenn, ja, ja. so, äh, zweite Sache worauf wir achten müssen ist äh, äh, der Gaswind, also wenn ich gar nicht der Dampfen, also der Geysir. Ihr müsst diesen unbedingt analysieren lassen. Sehr wichtig. Und das einfach aus dem Grund, ähm, die kreise haben Pause. Manchmal sind die Pausen extrem lang. so Und ihr müsst euch auch sowas vorbereiten. Baut euch Batterien, gigantische Energiespeicher. Ähm, guckt auch, dass eure Produktion ein bisschen höher ist als hier. Also dieses Gerät. Also schafft es gerade mal, sich selbst zu versorgen, und die Basis hat mit Sauerstoff, so und so funktioniert das, wenn ihr eine größere Basis habt, müsst ihr mit viel mehr Energiebedarf rechnen und mit viel mehr ähm, Sauerstoff, genau. aber das war das äh, Experiment, ja ich hab's geschafft, wir haben unendlich viel Sauerstoff, solange ähm, der Geisier funktioniert, funktioniert alles, und man kann ja jetzt, man könnte jetzt zum Beispiel dasselbe mit dem zweiten Geysier machen, weil Dampfgeysiere sind nämlich besonders oft und häufig. So, das kann man jetzt mit dem zweiten Geysier machen und äh, ganz einfach diese gleichzeitig dann zwei von diesen Werken gleichzeitig laufen lassen, dann hat man immer Sauerstoff. Gut. ja, und wenn ihr Sauerstoff speichern wollt, zur Sicherheit, dann nimmt euch einen Gastank und speichert So, also ich würde sagen, Experiment bestanden diese person kann jetzt hier wunderbar leben hat genügend sauerstoff aber das heißt wunderbar leben ne? genau und zum thema ähm, hitze das seht ihr jetzt hier hier beginnt das baut eure sachen immer aus hitzebeständigen materialien also ich zeige euch das einmal baut eure ähm, alles was in dem heißen Bereich ist zum Beispiel die Batterien baut ihr immer aus, aus wirklich hitzebeständigen äh, Temperaturen hier über Hitzungstemperatur plus 200 Grad ich bin Kreativmodus na, ich nehme mir das äh, Beste davon weil ihr müsst bedenken bei einer zu hohen Hitze geht alles kaputt das heißt ihr müsst das richtige Material für die verwenden Achtet da immer das heißt ihr braucht gewisse Materialien schon im Vorhinein So also Leute das war's mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen lasst gerne eine Bewertung da ähm, wie findet ihr das, dass ich jetzt täglich so ein Experiment raushaue, was ein paar Minütchen geht? Ähm Schreibt mal eure Meinung oder so dazu in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch allen äh, einfach noch eine schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao ciao.